Als EDV-Trainerin biete ich Computerkurse für Kinder an. Im Computerkurs Märchenwerkstatt lernen die Kinder ihre eigenen Märchenfiguren zu kreieren und erfinden wunderbare Geschichten. Jetzt habe ich hier einen Schatz auf meinem Computer liegen und fände es unheimlich schade, wenn der unentdeckt bliebe. Von dem her habe ich mir vorgestellt, diese Märchen als Märchenwerkstattbuch drucken zu lassen. Dazu brauche ich aber Buchunterstützer. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Cover ungefähr so aussieht. Und schön wäre natürlich auch, die Märchen animiert zu haben als MP4. Das schauen wir uns dann mal zusammen an. Diese MP4-Version kann man downloaden und dann auf Smartphone, Computer und TV anschauen. Die MP4-Version sollte auch vertont sein, mit Vorleser und Musik. Elf wundervolle Märchen suchen jetzt Ihre Unterstützung. Sie können bei Startnext ein Dankeschön buchen. Damit unterstützen Sie dieses Projekt, dass es auch stattfinden kann. Weitere Infos erhalten Sie unter Startnext. .com Märchenwerkstatt-buch oder unter www.klick4.com